Hallo hey zusammen und herzlich willkommen! Ich bin Lenia und das ist Gabriel und zusammen haben wir das Juveso Sozialjahr gemacht. Wir sind jetzt beide mittlerweile Lernende im Domizil und wir zeigen euch jetzt den Alltag von uns. Kommt doch mit! Ich bin bei Juveso in die Schule, gegangen, einmal pro Woche und die restlichen Tage habe ich im Betrieb gearbeitet. In der Schule hat man auch Fächer wie Deutsch und Psychologie und man kann auch Wahlfächer wählen, wie zum Beispiel Fremdsprache oder Anatomie. Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, die Lehrer haben sich Mühe gegeben, den spannend zu gestalten, es war sehr interessant und es kann einen auch wirklich weiterbringen. In meiner Klasse Jugendliche, die hat die Jugendlichen ein Praktikum in ihrer Kita gemacht, mit Menschen, mit einer Beeinträchtigung oder ihrer Familie mit Im Sozialjahr musst du einfach Freude an der Arbeit haben mit Menschen, du musst motiviert sein. In die Arbeitswelt einzusteigen und psychisch sowie auch physisch fit Physi. sein. Ich empfehle allen, das Juwesen-Sozialjahr zu machen, die noch unsicher mit der Berufswahl sind oder Serien, die sich noch nicht bereit fühlen, direkt nach der Schulzeit in eine Lehre einzusteigen. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Einblick hat dir gefallen. Melde dich beim Juwesen-Sozialjahr an, ein Fakt.